Willkommen zu diesem neuen Video. Na, alles rot oder was? Ja, wahrscheinlich nicht. Sonst wärst du jetzt nicht auf diesem Video gelandet. Hier zeige ich dir, wie du jetzt mit der Problematik, weil ja Facebook die Jobanzeigen außerhalb von den USA und Kanada abstellt, entsprechend wieder zu Jobanzeigen kommen kannst und wie du damit auch umgehst. Wenn dich das also interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich geht's weiter. Jobanzeigen von früher, die sind entsprechend weg, das heißt ab Mitte Februar werden diese abgestellt außerhalb der USA und Kanada. Warum auch immer, ich glaube hier in unseren Gefilden sollte es auch möglich sein, aber ich glaube es hat eher so ein bisschen datenschutztechnische Gründe, was auch immer. Facebook hat so entschieden, also schauen wir uns jetzt an, wie das grundsätzlich mit der aktuellen oder beziehungsweise nicht mehr vorhandenen Möglichkeit besteht. Gleich zu Beginn, am besten beschäftigst du dich mal mit ManyChat. ManyChat ist, ich sage mal jetzt, der bekannteste Bot für Facebook und darüber kannst du dann mit dem Messenger arbeiten. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Das zeige ich dir jetzt aber in diesem Video nicht, sondern ich möchte dir einfach die Alternativen aufzeigen. Wenn du hier bist, dann erstellst du am besten einen Beitrag und in diesem Beitrag Zeigst du oder äh, sagst du, was denn du für Personen suchst, erstellst vielleicht ein kleines Video vorher oder gehst hin und machst eine Jobanzeige, wir suchen XYZ, äh, das und das sind die Anforderungen bei Fragen dazu, bitte dementsprechenden äh, lass einen Kommentar bei uns zum Beispiel, falls du dich interessierst oder schreibe uns eine Nachricht, da gibt es ja auch die Möglichkeit dazu. und dann hast du natürlich die Möglichkeit, nach diesem, äh, nach diesem Beitrag diesen Beitrag zu bewerben, aber bitte nicht hier auf äh, Beitrag bewerben klicken, ne? sondern wirklich über den Werbeanzeigenmanager werben. Eine weitere Möglichkeit besteht und da wechsle ich jetzt mal auf den Werbeanzeigenmanager. Dann sind wir jetzt hier in der Business Suite und äh, hier hast du die Werbeanzeigen. Da habe ich aber gestern schon einen Kunden gehabt, der äh, damit Probleme hat, dass diese Werbeanzeigen nicht im Werbeanzeigenmanager drin sind. Das heißt, du gehst hier auf die Einstellungen und gehst dann auf die Werbeanzeigeneinstellungen beziehungsweise in den Werbeanzeigenmanager rein und hast hier dann auch die verschiedenen Bereiche. Und dann gehen wir jetzt mal zurück, das ist das falsche Werbekonto, hier zum Werbeanzeigenmanager, also wenn du hier auf die drei Striche klickst. So, und jetzt sind wir im Werbeanzeigenmanager drin. Und du erstellst jetzt im Prinzip eine Ad direkt im Werbeanzeigenmanager drin und sagst, dieser Ad, das ist eine Lead-Generierung. Weil du willst ja Anfragen haben zu dem Jobangebot, was du hast, weil du ja die Leute gerne äh, sag mal sagen mit den Kontakten verkontakten möchtest und hier mehr Informationen rausholen. Also machst du eine Lead-Generierung und dann generierst du in, diesem, in dieser Anzeige drin entsprechend eine Lead-Kampagne. Da nehmen wir jetzt das hier. Diese Nutzungsbedingungen habe ich offenbar schon akzeptiert und wenn es dann geht, hier kannst du noch die entsprechenden Kosten und so weiter einstellen, die Platzierungen, die du gerne haben möchtest von dieser Lead Kampagne. Und wenn ich jetzt hier auf Weiter klicke, dann komme ich in den Bereich rein, wo ich diese Lead Kampagne entsprechend erstellen kann. Da gibt es zum Beispiel ein einzelnes Bild oder ein Karussell, wo du vielleicht den Job auch in der Tätigkeit ein bisschen vorstellst mit ein, zwei Videos. Und dann hast du hier die Möglichkeit, dieses Formular zu erstellen. In diesem Formular hast du zum Beispiel äh, die Möglichkeit, verschiedene Daten abzufragen. Ich würde es hier auf das Minimum irgendwie beschränken und sagen, lass uns doch darüber sprechen. Du kannst auch ein paar Fragen definieren und so weiter. Das ist also eine Möglichkeit, wie du jetzt noch äh, zu mehr Kontakten kommen kannst, weil die Werbeanzeige, da öffnet sich dann das Lead-Formular und in diesem Lead-Formular sind die äh, Daten von deinem potenziellen Bewerber oder deiner potenziellen Bewerberin schon aufgeschaltet, also sprich Name, Vorname und E-Mail-Adresse. Und das kann dann aber noch geändert werden von der Person und damit bekommst du natürlich entsprechend die Leads. Die Leads kannst du dann im Werbeanzeigenmanager wieder runterladen, sodass du die Daten auch bekommst. Ne? Das ist also eine Möglichkeit und dann eben zum Beispiel, wenn du jetzt einen, einen Beitrag erstellt hast, dann kannst du zum Beispiel schreiben, äh, kommentiere mit Interesse oder äh, Jobangebot senden oder was auch immer mit einem einzigen Wort und dann kannst du in ManyChat das entsprechend konfigurieren, dass wenn jemand auf deiner Seite auf, äh, im Kommentar mit dem einzigen Keyword antwortet, äh, Jobangebot oder Interesse oder was auch immer dieses Keyword definierst du dann selbst, dann hast du natürlich zwei Aspekte, zum einen kannst du dann der Person direkt eine Nachricht schicken über ManyChat und zum anderen hast du natürlich wieder Interaktion, was insgesamt den Beitrag wieder ein bisschen mehr Reichweite generiert. Ne? Je mehr Interaktion auf dem, auf dem Beitrag, desto mehr Reichweite gibt es. Und bei ManyChat gibt es mehrere Einstellungsmöglichkeiten, die du nutzen kannst wenn jemand kommentiert, dass du eben der Person direkt eine Nachricht in den Messenger rein schreiben kannst und vielleicht auch ein PDF verlinken oder was auch immer direkt zum Downloaden äh, oder dass er sich dort melden kann und vielleicht noch zwei, drei Fragen schicken kann, was auch immer. Und äh, dann hast du natürlich die Möglichkeit, hier mehr in Interaktion zu gehen. Also erste Möglichkeit, Beitrag erstellen, Beitrag bewerben. Zweite Möglichkeit, du erstellst eine Lead-Anzeige über den Werbeanzeigenmanager und generierst darüber die Leads, die du dann herunterladen kannst und dann manuell kontaktieren. Dritte Möglichkeit ist, du setzt zu diesem Beitrag, den du eh schon bewirbst, noch das Keyword in den Manichat-Bot rein, so dass entsprechend die Person nachher äh, direkt über den Messenger-Bot kontaktiert wird und äh, da kannst du auch zum Beispiel eine Benachrichtigung hinterlegen. Wenn jetzt jemand mit dir direkt chatten will über die Seite, falls das möglich ist, äh, kannst du das natürlich nutzen. Und äh, das sind so die drei Möglichkeiten, die du hast, um trotzdem noch einen Job auf oder beziehungsweise eine Stellenanzeige auf Facebook zu bewerben. gibt halt den Reiter mit den äh, Jobanzeigen nicht mehr und wenn du auch viele hast, dann Anna bietet sich natürlich auch der ManyChat Bot, in dem, du sag, in dem du zuerst ein paar Fragen stellst. Ja, worum geht es? Auf welchen Job möchtest du dich bewerben? Und so weiter. Und dann hast du direkt eigentlich auch schon den qualifizierten Lead. Am Schluss kannst du sagen, klick jetzt hier, um dich zu bewerben. Und dann kommt er direkt auf das Bewerbungsformular für den entsprechenden Job. Also die Möglichkeit auf Facebook, äh, über Social Media, einige Gute Bewerber zu finden ist also noch nicht weg. Und im allerschlimmsten Fall gehst du halt über den Recruiter auf LinkedIn und dort findest du dann auch die richtigen Bewerberinnen und Bewerber für deinen Job. Da musst du dann halt einfach selbst aktiv werden und die Leute direkt anschreiben. Ich hoffe, ich konnte dir damit etwas weiterhelfen, damit du auch in Zukunft, jetzt geht noch einen guten Monat, bevor das dann abgestellt wird, seitens Facebook, dass du auch da äh, die Möglichkeit hast, entsprechend neue Möglichkeiten zu nutzen oder ja die Möglichkeiten bestanden eigentlich früher schon. Und äh, falls du noch irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Schreibe unten in die Kommentare, falls du irgendeine Frage hast oder auch äh, kannst du mich direkt kontaktieren. Alle Daten findest du in der Beschreibung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und Tschüss.